Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auf den Moment habe ich lange gewartet, diesen Gong einmal selbst betätigen zu dürfen. Ich äh, will ähm, Sie bitten, wieder in den Plenarsaal zu kommen, Ihre Plätze einzunehmen und äh, will Ihnen gerne bekannt geben. Ah, es dauert doch noch ein paar Sekündchen, bis das Ergebnis da ist. Aber ich schaue mal so ins Halbrund, wie ich gelernt habe, in den Plenarteller, ob auch alle dann anwesend sind zur Verkündung des Ergebnisses der sechs Wahlen. Es sind ja sechs Wahlen insgesamt gewesen. Ich werde dann gleich die Wahlniederschriften einzeln verlesen. Und wir warten mit Spannung, bis das Ergebnis der Wahl, der Schrift, da ist. Aber es kommt. Es geht nur noch um wenige Buchstaben, und die Spannung steigt ein bisschen. Das ist vielleicht auch ein dramaturgischer Effekt einer solchen Situation, dass man auf ein Wahlergebnis wartet. Hochrechnungen haben wir noch keine, können wir noch nicht dienen mit. Prognosen gibt es auch noch keine. Ich kann nur warten, bis es ein Endergebnis gibt. Ja, ja, das. Ja. Also das ist ja genau der Zuruf des Abg. Schäfer-Gümbel ähm, ist äh, ja, natürlich nicht falsch. Wir machen das hier sehr genau, denn wir schätzen Ergebnisse nicht, sondern wir zählen Ergebnisse aus. Und darauf lege ich als äh, Frankfurter Präsident großen Wert. <lacht> Mal schauen, welche Auswirkungen das auf das Ergebnis in meinem Wahlkreis in fünf Jahren haben wird. Diese Bemerkung. Ja, es ist. Also sollte es zu einem weiteren Wahlgang kommen, werde ich nicht mehr gongen und so schnell das Wort ergreifen. Das verspreche ich Ihnen. sondern Ich lasse ein bisschen Zeit zwischen dem Gong und dem ersten Wort. Aber Sie sehen, jeder muss die Dinge üben. und So werden wir mehr und mehr Routine entwickeln. Aber ich bin sehr glücklich, dass ich die beiden Schriftführer habe. denn Die helfen mir sehr, diesen Apparat hier zu bedienen. Das ist ein digitales Geheimnis. Und auch daran werde ich mich mit der Zeit gewöhnen. Aber deswegen ist es gut, dass die beiden mir dabei sehr behilflich sind. Ja, Digital Natives. <lacht> mir jemand einen kleinen Hinweis, ob es sich um Minuten, Sekunden. Ah, liebe Frau Frau sielbauer Damit kann ich Ihnen nunmehr das Ergebnis der sechs Wahlen, wie gesagt, bekannt geben. Ich komme zur Wahl des Vizepräsidenten des Hessischen Landtages. Ähm, Zahl der Anwesenden und Stimmberechtigten. Abgeordneten. Es geht um den ersten Wahlvorschlag Frank Lorz, Zahl der anwesenden und stimmberechtigten Abgeordneten 136, Zahl der ausgegebenen Stimmzettel 136, Zahl der abgegebenen Stimmzettel 136, Zahl der gültigen Stimmzettel 136, Zahl der ungültigen Stimmzettel 0. Und auf den Vorschlag Frank Lorz entfielen 135 Ja-Stimmen und eine Nein-Stimme. Null Enthaltungen. Lieber, lieber Herr Kollege Lortz. Ich darf feststellen, ich darf feststellen damit ist der Abg. Frank Lorz, in geheimer Wahl zum Vizepräsidenten des Hessischen Landtags der 20. Wahlperiode gewählt. Und ich frage Sie, Herr Abg. Lorz, nehmen Sie Wahl zum Vizepräsidenten des Hessischen Landtages an? Ich bedanke mich und will im Namen des gesamten Hessischen Landtags Glück wünschen, ich wünsche zu dieser Wahl viel Erfolg und insbesondere auf gute Zusammenarbeit, lieber Herr Kollege Lorz. Damit kommen wir zum weiteren Vorschlag betreffend die Abg. Karin Müller. Zahl der anwesenden stimmberechtigten Abgeordneten 136, Zahl der ausgegebenen Stimmzettel 136, Zahl der abgegebenen Stimmzettel 136, Zahl der gültigen Stimmzettel 136, null ungültige Stimmzettel. Auf den Wahlvorschlag Karin Müller Kassel entfielen 119 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen zwei Stimmenthaltungen. Damit ist die Abg. Karin, Karin Müller zur, Ab zur Vizepräsidentin des Hessischen Landtages der 20. Wahlperiode gewählt. Und Ich frage Sie, liebe Kollegin Müller, Ich frage, Sie, ich frage Sie, liebe Kollegin Müller, nehmen Sie die Wahl an. Das freut mich. Ich äh, wünsche Glück und freue mich auf die Zusammenarbeit. Ja, damit kommen wir zum nächsten Wahlvorschlag betreffend die Abg. Heike Hofmann-Weiterstadt. Zahl der anwesenden und stimmberechtigten Abgeordneten 136, Zahl der ausgegebenen Stimmzettel 136, Zahl der abgegebenen Stimmzettel 136, Zahl der gültigen Stimmzettel 136, Zahl der ungültigen, insoweit 0, auf den Vorschlag Heike Hofmann weiter entfielen 125 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen. Ich stelle fest, damit ist die Abg. Hofmann gewählt zur Vizepräsidentin des Hessischen Landtages der 20. Wahlperiode. Liebe Kollegin Hofmann, ich darf Sie fragen, nehmen Sie die Wahl an. Das freut mich sehr. Ich sage Glückwunsch und freue mich auf die Zusammenarbeit. Ja, Damit kommen wir. Zum Wahlvorschlag ähm, betreffend den Abg. Bernd Erich Fohl, Zahl der anwesenden und stimmberechtigten Abgeordneten 136 Zahl der ausgegebenen Stimmzettel 136 Zahl der abgegebenen Stimmzettel 131, Zahl der gültigen Stimmzettel 131, Zahl der ungültigen Stimmzettel 0. Auf den Vorschlag Bernd Erich Fohl vielen 27 Ja-Stimmen, 101 Nein-Stimmen und drei Stimmenthaltungen. Damit hat der Abg. Bernd-Erich Vohl nicht die Mehrheit der Stimmen der gesetzlichen Zahl äh, bei der Wahl zum Vizepräsidenten des Hessischen Landtags äh, erhalten. Ich komme zum Wahlvorschlag betreffend den Abg. Dr. Jörg-Uwe Hahn. Zahl der anwesenden und stimmberechtigten Abgeordneten 136, Zahl der ausgegebenen Stimmzettel 136, Zahl der abgegebenen Stimmzettel 136, Zahl der gültigen Stimmzettel 136, Zahl der ungültigen Stimmzettel 136. Auf. Das wäre ja einmal ein Ereignis. Also, Zahl der ungültigen Stimmzettel ist natürlich null. Hätte mir auffallen können, dass das nicht stimmt. Deswegen danke für den Hinweis. Null. Wir wollen hier nicht die Sitten verwahrlosen lassen, Herr Kollege Rudolph. Zahl der ungültigen Stimmzettel 0 auf den Vorschlag Dr. Jörg-Uwe Hahn entfielen. 132 Ja-Stimmen, drei Nein-Stimmen, eine Stimmenthaltung. Lieber Herr Kollege Hahn, ich stelle fest, Sie sind zum Vizepräsidenten des Hessischen Landtages gewählt. und Ich frage Sie, nehmen Sie die Wahl an. Das freut mich sehr. Herzlichen Glückwunsch und auf gute Zusammenarbeit. Ich sage auf gute bewährte Zusammenarbeit. Damit kommen wir auf den. Ach so, hat hatte, hatte die. Ja ja. Hab ich Sie? Doch hat er doch. Herr Abgeordneter, habe ich Sie gefragt, ob Sie die Wahl annehmen? So, wunderbar. Der Direktor hat mich ein bisschen verunsichert. So, wir kommen auf den Wahlvorschlag betreffend den.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 50 nein ach, 77 Ja-Stimmen, 50 Nein-Stimmen, Stimmenthaltungen. Herr Dr. Wilken stellt damit fest, Herr Dr. Wilken ist zum Vizepräsidenten des Hessischen Landtages gewählt worden. Ich frage Sie, lieber Herr Dr. Wilken, nehmen Sie die Wahl an. Ich sage Glückwunsch und freue mich auf die Zusammenarbeit. Meine Damen und Herren, ich stelle fest, es sind fünf von sechs Wahlvorschlägen gewählt worden. Da der Abg. Vohl die erforderliche Mehrheit der Mitglieder des Hauses nicht erhalten hat, frage ich nach, ob ein zweiter Wahlgang gewünscht ist. Bitte schön, Herr Lambrou, Sie haben das Wort. Wir beantragen einen zweiten Wahlgang und nominieren Bernd-Erich Vohl. Vielen Dank, Herr Abg. Lambrou. Ähm, auch für diesen Wahlgang ist äh, nach äh, unserer Geschäftsordnung, nach § 9 Abs. 1, die Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Landtages erforderlich aus. Ich frage trotzdem, gibt es weitere Vorschläge Das ist nicht der Fall. Ich gehe davon aus, dass auch hier geheime Wahl gewünscht ist. Mir wird zugenickt. Das Prozedere gleicht dem ersten Wahlgang. Und insoweit darf ich Sie bitten, nun wieder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 ich muss das leider unterbrechen. Es ist viel zu viel Unruhe im Plenarsaal. Wir können so eine Wahl nicht durchführen. Es muss ruhiger werden, es muss konzentrierter werden. Wir können bei diesem Tumult keine Wahl durchführen. Deswegen bitte ich Sie, jetzt ein bisschen konzentrierter auf die Wahl der Wahl zu folgen. Bitte, Sie haben weiter das Wort. Frank-Tilo Becher, Holger Bellino, Peter Beuth, Markus Bocklet. Danke. In den Parlamenten kennt man das nicht, aber aus anderen Ländern freuen sich ja wirklich Abgeordneten Das ist eine Gebrügel auf meine Antwort.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 Nina Eisenhardt, Arno Enners, Nancy Feser, Martina Feldmeier, Thorsten Felstehausen, Karina Fissmann, Hildegard Förster Heldmann, Jürgen Frömmrich, Sandra Funken, Klaus Gagel, Dirk Gar, Kerstin Geis, Lisa Gnadl, Eva Goldbach. sehr ja, ja, von <lacht>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 Weiter geht es mit Andreas Hofmeister, Hartmut Honka, Knut John, Björn Kaffenberger, Rolf Kahnt, Norbert Kartmann, Heiko Kasseckert, Frank-Peter Kaufmann, Kaya Kinkel, Kai Klose, Wiebke Knell, Elisabeth Kula, Gerald Kummer, Robert Lambrou. Wir fahren fort mit Jürgen Lenders, Thorsten Leveringhaus, Andreas Lichert, Angelika Löber, Frank Lorz, Professor Dr. Alexander Lorz, Heinz Lotz, Daniel May, Markus Meisner, Hans-Jürgen Müller, Jörg-Michael Müller, Karin Müller, Regine Müller.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 Ich fahre fort, Dimitri Schulz, Armin Schwarz, Uwe Serke, Dr. Daniela Sommer, Sadet Sönmes, Frank Steinratz Oliver Stirböck, Manuela Strube, Ismail Tippi, Oliver Ullott, Tobias Utter, Joachim Feilmann, Bernd-Erich Vohl, Matthias Wagner. Wir fahren fort mit Astrid Wallmann, Alexandra Walter, Kati Walter, Thorsten Warnecke, Sabine Waschke, Marius Weiß, Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeyer, Walter Wissenbach, Janine Wissler, Turgut Yüksel, Boris Rhein, Felix Martin und Lukas Schauder. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich frage, ob jeder die Gelegen. Nein, noch nicht. Hat jeder jetzt die Gelegenheit gehabt, seinen Stimmzettel abzugeben? Gibt es noch jemanden im Saal, der nicht die Gelegenheit hatte, seinen Stimmzettel abzugeben? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann ist die Wahlhandlung geschlossen. Und ich bitte, die Stimmen auszuzählen.